Hallo ihr Grüne. Habe euch mal einen Waschladen auf den Postweg gebracht, damit ihr, es so macht, wie ihr es uns auferlegt. Macht ihr was fürs deutsche Volk? Nein, ihr macht nichts. Ihr redet von Unwetter und Klimaerwärmung. Ist alles nur Mist. Herr Habeck. Sie schreiben doch Kinderbücher, das sollten sie weitermachen, weil das können sie besser. Ein Blick in die Geschichtsbücher Bücher zeigen uns, dass es Unwetter schon im 13. Jahrhundert gab und Klimaerwärmung gab es schon zur Dinozeit. Und alle, die ihr zuhört, merkt euch, die Grünen und die FDP fahren unser Land gegen die Wand. Seid so schlau wie die Saarländer und wählt nicht Grün noch Gelb. Wählt die Vernunft und den Verstand, weil alles andere trägt nichts. Weil die Grünen ziehen uns das Geld aus der Tasche. Wie ihr seht, der Waschlappen habe ich vorbereitet. Den werde ich jetzt morgen zur Post bringen, damit sich die Grünen auch mal richtig waschen wie sie es von uns verlangen. Leider hatte ich ihn nicht in Grün bekommen. Aber ich denke, Weiß spricht für Reinheit und Vernunft. Leute, seid nicht immer so dumm und wählt die blöden Grüne oder der FDP. Die Saarländer machen euch vor. Sie haben weder Grün noch Gelb gewählt. Überlegt es euch. Schaut euch eure Tankrechnungen. Schaut auf euren Einkaufen. Ihr seht, wie teuer alles geworden ist. Alles nur auf der Vernunft und Verstand der Grünen. Und wenn ich meine Leute nicht bezahlen kann, mein Betrieb weiter aufrechterhalten will, das geht nicht. Weil keine Einnahme, kein Betrieb. Ich muss Insolvenz anmelden, was Herr Habeck bis heute nicht kapiert hat. Aber ich weiß es nicht. Herr Habeck scheint blind, und in den Kinderbüchern hängen geblieben zu sein. Leute, ich kann es euch nur sagen. Wählt nie mehr, wenn es We Wahlen gibt. Wählt weder Grün noch die FDP. Weil sie bringen unser Land in den Untergrund. Seid schlau, wählt die Vernunft. Egal was ihr wählt. Aber nicht Grün und nicht die FDP. Das sagt euch ein besorgter Bürger. Vielen Dank für euer Zuhören. Vielleicht hört man sich wieder. Tschüss!